Hallo Leute, wie geht's und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Marcos aus Costa Rica und ich liebe gerne Sprachen lernen. Uh, in diesem Kanal ich übe meine Sprachen und uh, ja, jetzt ich, uh, spreche ich ein bisschen Deutsch. Uh, uh, bitte schreiben Sie mich in die Kommentare uh, was denken Sie über meinen, meinen Deutsch? Und auch, äh, äh, welche Sprachen sprechen Sie? Äh, wie haben Sie diesen Sprachen gelernt? Ähm, ähm, ja, ich, ich bin aus Costa Rica. Äh, in unserem Land wir haben wir viele Natur- und Tieren. Also haben Sie einen Vorrang für mich? Schreiben Sie mich in den in der Kommentar äh, über mich, über meinen äh, Land, über Sprachenlernen oder so ähm, ja äh, ich liebe äh, spiele die Trompete äh, ich liebe Musik ich liebe Sprachen lernen äh, und äh, ja äh, ich, ich wohne in Costa Rica ich bin Informatiker vom Beruf äh, äh, ja ich, ich wohne hier mit meinen Frau meinen Sohn meinen Tochter äh, und um, Ja, wir sprechen nur Spanisch in, in unserer Hause und in, in des Landes, ähm, in Costa Rica sprechen Spanisch ist is genug und ähm, ja, in, in, in meine Arbeit, äh, äh, ich arbeite äh, in einem amerikanischen äh, äh, Firma und äh, wir sprechen auch äh, Englisch dort. Aber ja, andere Sprachen, äh, nicht äh, nur Spanisch und Englisch hier, also ja, bitte äh, sagen Sie mir, äh, was denken Sie über meine Sprache, meine Pronunciation äh, oder ja, ein, einige Fragen äh, über mich, äh, über Costa Rica, über Sprachenlernen. lernen. Äh, Dankeschön und äh, ja, bye bye.